40 Tage Reich Gottes. Heute Tag Nummer 10. Die Bibel sagt, wir werden den Tod nicht schmecken. Und das ist das Thema jetzt. Den Tod nicht schmecken. Wir wollen zusammen lesen, We want to read together. in ähm, Lukas Kapitel 9, Vers 27. Jesus spricht, Jesus says, Ich sage euch aber in Wahrheit, ah, but I tell you of truth. es sind etliche unter euch, die, denen, die hier stehen, There be some standing here, welche den Tod nicht schmecken werden, which shall not taste of death, bis sie das Reich Gottes sehen. Till they see the of God. Den Tod nicht schmecken, to not to taste death, bis, man den, bis man das Reich Gottes sieht. Until you see the of God. Reich Gottes of God. und den Tod nicht schmecken, and not to taste death. gehören zusammen. Jesus sagt, Jesus sagt ähm, wir können durch den Tod durchgehen, wenn wir durch das Reich Gottes gehen. When we, when we go the da, da war der, der bekannte Bonhoeffer. Bonhoeffer, a very, a very well known Christian. Er, war, er war 39 Jahre alt. Und er war kurz vor seiner Hinrichtung. And he was his being oh, und ganz viele Leidensgenossen waren um ihn herum. And many of the same, um und er hat gewusst, er kann gleich sterben jetzt. He he Und er hat folgenden Satz gesagt, sentence, das ist nicht das Ende für mich, end sondern das ist der Beginn meines Lebens. <lacht> Und er hat eins verstanden, wenn man Jesus hat, Jesus, ist ein physischer Tod, ist nicht das Ende, end, sondern Beginn von dem. Von dem echten Leben im Reich Gottes. Und so wollen wir zusammen lesen, einer meiner Lieblingsbibelstellen In Philippa Kapitel 1, Vers 21. Philippa Kapitel 1, Vers 21 wollen wir zusammen lesen. Und da steht drin, Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. Ja, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Kannst du das sagen, dass dein Leben ist Christus? Can you really say that your life is Christ? Und wenn du stirbst, ist es für dich Gewinn? Wow, was besonderes. Mm. Wisst ihr, als ich zum ersten Mal so eine himmlische Vision haben durfte, uh, the I to have vision, und ich habe gesehen, wie die Herrlichkeit Gottes im Himmel ist. I, I a, a Eins habe ich verstanden. Alles, was wir auf dieser Erde haben, earth, ist sehr schön. Very aber es ist nichts im Vergleich zu dem Reich Gottes, zum Himmel. Zu dem, was wir bekommen haben im, im, mit Jesus Christus. For, uh, for what we have in Christ Jesus. Mein Leben ist Christus, My life is Christ. aber Sterben ist für mich Gewinn. But to die is for me gain. Und solange ich noch leben darf, as long as I am to live, möchte ich das Reich Gottes bauen. I want to build the of God. Ich möchte ihn zuerst suchen. Das Reich Gottes zuerst suchen. Seine Gerechtigkeit. Und ich weiß eins, alles andere wird mir hinzugetan werden. Mm. Such deine Erfüllung deines Lebens nicht auf dieser Erde. Die Erfüllung deines Lebens gibt es nur in Jesus Christus. Mm. Lass Christus dein Leben sein. Und sterben dein Gewinn. Your, your, your gain. Jesus hat gesagt, manche werden den Tod nicht schmecken. Jesus even said that some will never taste death, bis sie das Reich Gottes sehen werden. See the of God. Auch wenn du physisch stirbst. Also, when you die, das ist nicht das Ende. Das ist der, der Beginn vom Reich Gottes. Das <lacht> der Beginn vom ewigen Leben. The of eternal life. Johannes Kapitel 3, Vers 36. Uh, John 3, 36. Johannes 3, 36. John 3, vers 36. Das ist ein Satz, der richtig, richtig auf den Punkt alles bringt. It's a, a that to the point. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. He that believes on the Son has eternal life. Wer den Sohn hat, der hat ewiges Leben. Who has the son, has eternal life. Hast du dein Leben schon Jesus gegeben? Have you given your life to Jesus Hast du schon eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus? Ich habe sie gemacht in meinem Leben. I've made it in my life. Maria hat sie gemacht in Ihrem ja, Leben. Ja, ich habe es auch gemacht. I also made die beste Entscheidung des Lebens It's the best in your life. ist, wenn man Jesus sein Leben gibt. It's when you give your life to Jesus Christ. Und wer an den Sohn glaubt, And who on the Son, der hat ewiges Leben. Has eternal life. Und egal, ob du stirbst oder nicht, And no Du wirst ewiges Leben haben mit im Himmel. Johannes 5, Vers 24. Das ist eine sehr wichtige Bibelstelle. Und wir wollen da reinschauen. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer mein Wort hört... Und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben äh, ähm, übergegangen. Menschen, die Jesus Christus annehmen. Menschen, die in Jesus leben, die sind vom Tod ins Leben übergegangen. Nicht erst, wenn du physisch stirbst, sondern auch in dem Moment, wo du dich schon bekehrt hast. Dann bist du vom Tod ins Leben übergegangen. Wenn diese Erde zu Ende ist, ähm, wir stehen bevor unserem Schöpfer und die Bibel sagt, wer mit dem Herzen glaubt says, heart, und mit dem Mund bekennt, mouth, der wird gerettet werden. Und wer, wer Jesus Christus angenommen hat, Christ, der wird ewiges Leben haben und er wird nicht verloren gehen. Und das ist der, die Botschaft unseres Lebens. And that's the of our lives. Wir wollen dir sagen, mach ganze Sache mit Jesus. Make Make a, a total commitment with Jesus. Gib dein Leben zu Jesus. Give your whole life to Jesus. Das, das, das, die Lebenszeit ist so kurz auf dieser Erde. Und die Ewigkeit ist so lang. And eternity is so long. Ewig, Ewigkeit lang. It's long. Und, und es hängt an deiner Entscheidung, die du auf dieser Erde triffst. Your here on Earth, Wenn du Jesus dein Leben gibst, the When you give Jesus your life, wirst du ewiges Leben haben, in, in Ewigkeit. In eternity, wenn du Jesus Christus dein Leben nicht gibst, life, wirst du verloren gehen. Und ich möchte dich ermutigen, you, triff diese Entscheidung. Make this und wer, wer den Sohn hat, sun, der hat das Leben. Has life. Und wer an den Sohn glaubt, and we, and the son? der hat das ewige Leben, spricht has Jesus. Life. Und, er ist, und er geht vom Tod ins Leben durch. And he goes from death into life. Mm. Heute leben wir das beste Leben, was es gibt. Es ist ein Leben voller Freude, es ist ein Leben voller Frieden, Sein ist ein Leben voller Gerechtigkeit, Sein ist ein Leben und Leben Überfluss. Und wir wünschen dir das von ganzem Herzen. Dass, das, was Jesus gesagt hat, dass manche werden den Tod nicht schmecken. Bis sie das Reich Gottes sehen. <lacht> Wir wünschen dir das von ganzem Herzen. Dass du den Tod nicht mal schmecken wirst. Sondern dass du durchgehen wirst ins Reich Gottes. Wir erwarten Jesus Christus. Er könnte heute kommen. Er könnte morgen kommen. Sei bereit. Sei, bereit. Sei bereit. Wir bereit. Wir sind bereit. Sei du auch bereit. Wir wollen dich sehen im Himmel. Wir wollen dich, wollen dich gerettet sehen. Bitte triff die richtige Entscheidung. Wer deinen Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir lieben dich von Herzen. Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Er hat, dir, hat alles für dich getan und erwartet, dass du, ihn, dass du diese Gnade annimmst. Das ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. Und vergiss nie, I'd never forget, du bist höchst begünstigt, you are favored, tief geliebt loved, und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.